Ich würde dich gerne fragen, warum du heute da bist. Um die Flucht zu benutzen. Was freust du dich am meisten? Auf das Lernen? Ja. <lacht> ja, warum wir heute nicht hier Weil man zu Hause nicht so gut lernen kann. Ich glaube, wir haben beide geheult, als wir die Flucht Danke, dass du es wieder aufgewacht hast. Und wo warst du die letzten Wochen oder Tage oder Monate, die Monate als waren du nicht so Ich meine, zu Ist dir trotzdem ganz gut eingerichtet oder wie hast du das dann hingekriegt? Ja, so gut es ging. Also, ich habe auch da einen Arbeitsplatz, aber man kann sich noch viel besser konzentrieren. Auch mit Musik? Also ich war mal gespannt, ob man es <lacht> im Lesesaal noch hört. Ja, auch also, davor war ja Arbeitsplatz, Schlafplatz, Freizeitplatz, alles in einem. Und ja, es ist schon gut, irgendwie mal eine räumliche Trennung zu haben. Und jetzt wieder nicht so gehen zu können. War das schwer mit dem Ticket oder habt ihr da so durchgekommen? Das geht ein. Das ist man ja jetzt schon ein bisschen gewöhnt, sag ich mal. Wenn man Bücher geholt hat, war das ja auch immer so. Aber dahingehend, also gerade wenn man jetzt sowas schreiben muss, dann ist es halt wirklich eine große Erleichterung, weil man nicht die Bücher ständig irgendwie mit. So. einfach die gute Atmosphäre einem um, da irgendwie ein bisschen besser ins Schreiben reinbringt, als wenn man zu Hause sitzt und sieht, das könnte ich noch machen.